Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute die dritte Runde von Martins Finalauftritt des Rockets aus dem letzten Jahr anschauen. Und ich habe mir prominente Verstärkung eingeladen. Herzlich willkommen, Eddie. Hallo, Daniel. Vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei. Darüber hinaus meine Einschätzung von vielen Kartenhänden ist ja aus vielen Videos bekannt. Hier heute deswegen die Chance, die Analyse, die Einschätzung von einem der Besten, wenn nicht dem besten Spieler mindestens der letzten 10, 15 Jahre dazu zu bekommen. Und ja, würde ich sagen, starten wir direkt in die Partie. Erste Hand von Martin. Vielversprechen, würde ich sagen. Ja, er ist so schon bei weg, weg äh, angekommen, findet das vierte Ass, hat jetzt vier Asse, drei Zehn, das sieht ja sehr gut aus. Entscheidet sich jetzt wohl, wahrscheinlich 21 im Herz zu drücken, das wäre nicht mein Favorit. Mein Favorit wäre doch eine Herzvolle und eine der 10 Luschen, also die Luschen zu drücken oder vielleicht sogar den zweiten Vollen. Was sagst du, Daniel? Ja, wenn du jetzt Herzvollen und sagen wir mal Pik Lusche drückst, geht es wirklich dann schon um Schneider, weil das Spiel so stark ist oder ist es tatsächlich noch ähm, erstmal um den Sieg quasi abzusichern? Ja, also erstmal auf jeden Fall um, um den Sieg eher abzusichern, weil bei diesen Spielen, äh, die haben wir ja schon häufiger gehabt, da geht es ja dann irgendwann darum, dass man vielleicht nicht mehr ganz genau weiß, welche Karte man spielen muss. Und solange man noch irgendwie Druck in der Karte, also mit den Vollen hat, ähm, ist es relativ alternativlos. Und so muss man wahrscheinlich irgendwann raten, welchen Vollen man spielt unter Umständen. Und in die Situation wollen wir eigentlich nicht kommen. Und nebenbei natürlich 24 Punkte bei dem Rocket können äh, bei der Preisgestaltung ja auch mal ein bis 2.000 Euro machen, nebenbei natürlich noch. Gut, nun ist ja, so wie, er, wie Martin jetzt gedrückt hat, ist der Schneider ja auch immer noch möglich, aber gefühlt hat er sich in Herz jetzt so ein bisschen die, die Stärke rausgedrückt und kann dann entsprechend eben auch möglicherweise nicht noch einen zweiten Zwischenzug in Herz eben setzen. Ne? Gut, es geht hier schon los. Pik Bube wird gespielt, auch eine interessante Karte von Vorhand, ne? Mhm. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in unserem Stream, das vorhin Pik Bube aufgemacht hat, Mittelhand keinen Buben hatte und nicht wusste, was er damit machen soll. In dem Fall ist es einfach, er muss dienen, Karo Bube. Wir freuen uns auch erstmal. Ob das gut ist, werden wir sehen. So, jetzt, da passiert es, Kreuz, Lusche, Lusche, das ist der Worst Case. So, 32, 43, 54. Jetzt sind hat wir tatsächlich ja dort angekommen. Haben wir jetzt noch ein Problem. Sieht doch immer noch stark aus. 54 liegen und potenziell noch drei starke Karten in der Hand. Drei starke Karten. Martin gibt wohl äh, äh, über Licht. Ich würde sagen, dass wir jetzt uns mal kurz Gedanken über die Karten machen sollten. Herz König klickt er an. Der kann unter Umständen natürlich komplett verkehrt sein. Wenn der den Buben jetzt hat, zum Beispiel noch Herz Dame, zu dritt hat, hat er uns jetzt noch die, das einzige Bild von ihm hochgespielt unter Umständen. Und danach spielen wir den Falschen vollen und der, die Gegenpartei macht Rest. also Mit anderen Worten, Martin war hier auch eben komplett im Tank, also ich habe wirklich die Zeit laufen lassen. Äh, obwohl das mit dem Buben äh, gut losging an sich oder sich so anfühlte, äh, ist es vielleicht gar nicht so super gewesen, weil wir jetzt selber antreten müssen und ist tatsächlich natürlich auch wirklich Pech, auf drei Asse jeweils zwei Luschen bekommen. Das heißt, bei 54 liegen Herz König, kann man eigentlich noch nicht ziehen. Ähm, genau so ist es, ja. Es ist noch nicht unverlierbar in diesem Moment, ne? Was könnte passieren? Es ist nicht, es ist nicht unverlierbar, aber es gibt, glaube ich, nur eine sehr schlechte Konstellation jetzt, weil die Konstellation, dass jetzt hier noch vier Kreuzen stehen, bei dem der zwei Alte hat die, äh, oder hatte, gibt es ja sehr wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte er 36 gereizt. Ähm, also gibt es jetzt halt noch die Option, dass der einen Rollmops hatte in Form. Und äh, wenn er einen Rollmops hatte, gibt es natürlich auch keine Problematik. Entschuldigung, Widerspruch, weil dann bedient der eh beide vollen. Aber der hat jetzt aus Versehen in zwei Kreuzen reingegriffen. Und das Viererfeld seines Partners getroffen. Das heißt, wir spielen jetzt eine der Zehner, sagen wir mal, Pik 10 wird gestochen, das wäre der schlechteste Fall, weil wir dann noch nicht zu Hause sind, logischerweise. Jetzt käme die Übergabe mit dem blanken Kreuz und dann kann der Partner noch äh, drei Kreuz und den letzten Pik spielen und wir müssen uns, wir müssen dann schon Herz König oder Karo 10 abschmeißen um überhaupt den letzten Stich noch zu machen ne? und könnten entweder verlieren, wenn wir dann tatsächlich mit Herzkönig nur genau vier Augen machen oder wenn wir uns falsch entscheiden. Ne? Gut, genau. also das ist die, die Lage, der Grang, der so stark aussieht, ist noch nicht safe, deswegen ist Martin hier auch in Tank gegangen. Am Ende greift er in eine 10 und das ja. sieht ja gut aus. Ne? Pik Dame, äh, der wird dann wohl nicht gestochen werden, denn Kreuz Bube haben wir ja bei Spieler 2 schon verortet. Ja, ja, ja genau. Das, das wäre wär jetzt schon ein sehr großes Wunder wenn Spieler 3 jetzt noch den konz hätte und getaucht wäre im ersten mit Karo-Buben. So, jetzt haben wir, glaube ich, 74 und wenn Karo-10-König-Dame jetzt bedient werden, sind es immer noch 91 und Schneider. Aber das war fast nicht mehr möglich, genau. Trotz allem, schöner Start, oder? Ja, egal wie lange man spielt, egal wie erfahren man ist, in eine Serie zu starten und erstmal so eine schöne Hausnummer hinzulegen, ist doch immer sehr beruhigend, ne? Also mhm. lieber, ich spiele es auch lieber von vorne, als um sagen wir mal, ein bisschen hinterher zu laufen. So, aber aufgemerkt, ähm, können wir uns mal gleich auf die nächste Partie konzentrieren. Die Findung war ja nun mal Höchststrafe. Vorhand hat 18 gehalten, ja. Der, die Findung war relativ schlecht. Gehe noch mal kurz, ganz kurz zurück. So, da sehen wir den Moment Herz Lusche, Karo, Dame. Ugh. Ja, wahrscheinlich wird er jetzt ganz normal König Karo-Dame drücken, hoffen, dass Herz 2-2 steht und ansonsten alles normal ist. karo Ass kommt raus, meistens ein gutes Zeichen. Du sagst immer bei solchen Sachen, wenn karo Ass kommt, steht die Karte erstmal nicht komplett quer. Kann natürlich immer nochmal sein, dass vorne die vier Trümpfe stehen und auch mal ein blanker Herz oder so, aber normalerweise, wenn erstmal der volle kommt, das ist schon mal besser, als wenn direkt Herz auf den Tisch kommt und wenn voller kommt, steht auch, meiner Erfahrung nach, Trumpf eben meistens dann geschmeidig. Sonst wäre eben häufig erstmal klein gespielt worden. Ne? Ja. Aber dennoch, es sind viele Augen im, im Spiel, also wir müssen trotzdem mal zählen. 14. Jetzt kommt der wichtige Moment, okay, wird bedient. 39, Herz, Dame steht. Eigentlich äh, sollte der Drops gelutscht sein. Gut, potenziell, wenn drei Trümpfe noch in einer Hand stehen und beide vollen in der anderen Hand. Aber glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht dran. Sieht eigentlich gut aus, ne? Ja, 39. Jetzt überlegt Martin, aber ich glaube, das ist jetzt eine Vater Morgana, die bei ihm durch den Kopf geht, weil entweder Trumpf steht jetzt 3-2 oder nicht. Äh, steht jetzt 2-1 oder nicht. War jetzt egal, ob von oben oder von unten zählt. Pikas Abschnitt ja. ging von den Farblängen auch gar nicht mehr, also war es war wirklich egal. Spiel gewonnen. Ja, jetzt definitiv ein guter Start, zwei Gewinnspiele erstmal. Ja, und hier kann man ja auch nicht viel... viel vor, allem, vor allem die erste Krücke, in Anführungsstrichen, das, das erste kleinere Experiment ist gut gegangen, genau. War zwar eine Pflichtreizung, aber nach Skataufnahme wollte man gewinnen und das haben wir erreicht. So, jetzt kommt der Grang von Spieler 2. 15, Karo Bube. Ui, zwei Herzen gedrückt. Und wahrscheinlich auch noch ein Bube beim Partner, ne? Genau, weil sonst hätte der wohl in Mittelhand seriös mit Pikbuben gestochen, wenn er drei Buben gehabt hätte mit zwei. Ist bei Amateuren natürlich auch schon mal leichtsinnigerweise vielleicht passiert, dass man da aus Versehen mit karo Blüten sticht, aber davon gehen wir mal nicht aus. In diesem Turnier an sich nicht zu erwarten, schon erst recht nicht. Es war ja nicht der erste Herz, sondern sind auch noch zwei gedrückt. Also der Überstich kann gar nicht eben. so krass überraschend, aber 29 schon liegen. Es ist jetzt natürlich nicht mehr viel Stärke bei unserem Mann zu erwarten mit den zwei Jungs, wo wir noch Pik 10 haben und Herz aus 10 hatten, sonst ist der Klang ziemlich unseriös. Also, Beikarte lässt jetzt auch nicht auf irgendwas schließen. Pik war blank. Die anderen Farben wird er mindestens, wird er halt jetzt dreimal haben. Und meistens halt mit Ass 10. Äh, ja. Noch ein okay. Einmal mit Ass 10, König. Finito. Gut gestartet und dann bei 29 hängen geblieben. Ja. So, ein oh. sehr schöner Ansatz. 48, 48er Reizung ist Pflicht. Aber kriegt schon bei 20. Findet Karoas, okay. Das ist natürlich noch eine Verstärkung. Riesenspiel als Kreuz, wird sie vielleicht als Krank machen, in so einem Format? Ja, ähm, ich denke, so standbedingt nach zwei Serien 1600 und jetzt so ein guter Start, es wurde gereizt, ich denke, der Kreuz mit zwei und Schneider sind 48, der Gang mit zwei und zählt 72, diese 24 Punkte würde ich jetzt noch nicht versuchen, ähm, vom Tisch zu riskieren, dass zu ich die jetzt, äh, mitnehme. Vielleicht in der fünften Serie mit mehr Infos durchaus. Hätte mich auch gewundert, äh, in der zweiten Serie hat Martin ja an einer Stelle auch noch eine deutlich stärkere Karte als Farbe gespielt. Also warum sollte er jetzt seine Linie untreu werden und plötzlich Harakiri machen. Und wenn es nur eine 15% Verlustchance ist, ja. gegenüber einer 1- oder 2% Verlustschance ist die natürlich immer noch viel gewaltiger. Er spielt den Kreuz. Und ja, er spielt auch korrekt die Trumpflusche. Mhm. Sechs. Den wird er mit der Dame stechen. Wenn jetzt links wirklich vier Trumpf stehen, wird er abwerfen. Der Pik fliegt raus. Jetzt macht er noch einen Trumpfstich. Und wir haben Kreuz mit zwei in Schneider gewonnen wunderbar. Peak Dame war gedrückt, deswegen ein Peak-Abwurf heißt schon, Peak ist safe. Ich sage immer ich sag immer so, wenn ich weiß, dass der Kreuz mit zwei einen Schneider wird, dann brauche ich den Rang auch wirklich nicht. Um die, um die Uhrzeit in Anführungsstrichen, in Serie <lacht> 3, 5, 4 oder so. Ja. Nein, ich denke ja Martin kann sehr zufrieden sein. Er hat zu diesem Zeitpunkt des Turniers noch kein einziges Spiel verloren. Und es waren in den ersten beiden Serien schon einige Spiele dabei. Ich sage mal so drei, vier, die man leicht hätte verlieren können, vielleicht ein, zwei, die man sogar hätte verlieren müssen, da wurde es ihm gar nicht so schwer gemacht und jetzt äh, ich glaube, den, den heikelsten Moment, interessanterweise war wirklich dieses erste Spiel, der ist auch das war ja natürlich ein Riese, aber trotzdem wenn dir so ein Ding natürlich mal umkippt, da träumst du auch noch ein halbes Jahr später von ist gut gegangen und jetzt hat er schon drei Spiele wieder auf der Uhr ich bin, ein über, ich bin ein bisschen überrascht, dass er mit der Karte jetzt nicht 18 gesagt hat in Mittelland. Weil äh, ich sage, ja man muss sie natürlich nicht sagen, aber ich sage immer, wenn man, mit, wenn man äh, das Spiel hier für 18 kriegt, dann findet man äh, in dem Format sehr häufig zum Gewinnspiel. Ähm, allerdings muss, muss das wie gesagt nicht sein. Ähm, und, äh, aber er hat es halt nicht gemacht, okay, Vorhand wird Alleinspieler ohne Reizung. Wir gucken mal danach, was im Skat lag, ob wir rangekommen wären. 15. Sieht nach einem 6 aus, vielleicht ein 7 Man kann jetzt hier Herz 10 vielleicht spielen. Ich würde trotzdem Pik König präferieren. Wenn du dich für Herz entscheidest, dann wirklich auch lieber die 10 statt dem Ass. Ich meine, ein, man gibt natürlich dem Partner noch eine kleine extra Information, der wird nicht erstmal denken, dass sie blank ist. Man spart vielleicht auch das eine Auge meistens, wenn man vom Abstich ausgeht, aber dann einmal von 15 oder von 10 Fällen ja, sticht jetzt der Partner doch, weil er kein Herz hat, ne? Dann steht man ein bisschen dusselig da. Und dann, dann, dann, dann, äh, wenn man dann den Fall erwischt, dass äh, König Dame ein Herz gedrückt ist und nur die blanke Herzlusche oben war, dann war Herz 10 auf jeden Fall eine absolute Niete. Aber ansonsten ist auch noch nichts passiert, wenn er die drei Herzen oben hat. Also vielleicht, vielleicht hat man es aber auch verschenkt. Also es ist äh, tatsächlich, ja... Knappe Kiste, würde ich sagen. Ich würde wahrscheinlich, wie gesagt, um diesem ganzen Theater aus dem Weg zu gehen, erstmal Pik König spielen. Okay, auch also eine ganz andere Farbe. Okay, aber frag 30 grad du hast häufig vier Meinungen, auf jeden Fall. Ähm, die Chancen liegen da manchmal dicht zusammen. So, jetzt sehen wir, es ist der Sechstrümpfer, Trumpf 10 noch. Sechstrümpfer. Ja, Ehrlicherweise, wo Kreuz-Ass kommt, ist eigentlich die Gewinnerwartung jetzt nicht mehr so besonders hoch. Aber jetzt muss er noch Pik dame zu dritt haben, dann äh, wäre es noch mal, aber... Er hat vier Kreuzen dabei. Das Spiel war unschlagbar. Kreuz, Bube, Herz, Dame. Guck mal, einer guck. Äh, da hätten wir einen sieben Trümpfer in Herz mit zwei gehabt. Allerdings glaube ich nicht, dass wir rangekommen wären, weil Vorhand hatte irgendwie zwei rote Jungs, Kreuz als König zu viert. Und Karo Dame irgendwas zu dritt. Ne? Ja. Er muss nicht 18 halten, aber er wird sie wahrscheinlich halten. Ne? Okay. Aber Theorie wäre richtig gewesen, wir hätten ein Gewinnspiel bekommen, wenn wir es für 18 gekriegt hätten. So. Wobei das natürlich... Was jetzt hier passiert hat, Mittelhand, ich habe es nicht genau gesehen, hat Mittelhand 18 gesagt? Mittelhand sagt 18, ja, Hinterhand sagt 20. Ja, das ist wohl der Moment, wo man es wo gehen lassen muss. Auch, ja, wenn, ja, ja. auch wenn nur einer reizt, muss man wahrscheinlich bei 20 aussteigen. Ne? Wenn zwei reizen, er ist recht, aber auch als Im Finale, Im Finale vom Rocket, bestimmt in der Vorrunde vom Rocket, kann man durchaus mal den Herzhand riskieren, äh, wenn man die Wochenquali schaffen will, meine ich. So, so, wahrscheinlich wird man wie Tausende hier Kreuzkönig spielen, weil alles andere ist relativ unattraktiv. Was sagst du? Ja, es scheint, pf, also... Äh, es scheint von allen, man hat kein wirklich gutes Ausspiel, von allen schlechten Optionen scheint es die am wenigsten riskante zu sein, sagen wir mal so, im Sinne von, man will noch nichts kaputt machen und auch nicht auf Herz irgendwie Null-Augen-Abwurfstich ermöglichen. Pik Bube auch nicht unbedingt. ne? Kann man machen, aber ich glaube auch König. Pik Bube das, zeigt ja das, auch. Das, das, das, vor allem Pik Bube bringt ja auch wenig, weil danach sind wir wieder dran, wahrscheinlich. Ja. Irgendwann, wenn wir mit Rot wieder, sowieso, wir haben so viel Kraft quasi, dass wir automatisch fast nochmal hinkommen. Das Schöne bei Kreuz, jetzt kannst du auch, hast du direkt ein Nachspiel. Ähm, Kreuz, Oops, was ist denn hier gerade los? Ja. Das sieht ja, erst dachte ich, dass äh, der Linke hat wahrscheinlich, der hat ja Trumpf 9 reingelegt in den Trumpfstich. Was war denn das für eine Karte? Aber jetzt spielt er Karo Buben, das sieht dann heraus, aus, dass er wohl noch die anderen Buben auch hat. Da der nicht Kreuz-Dame gespielt hat, ist Kreuz-Dame wohl beim Alleinspieler. Das heißt, er hat drei Kreuzen. Aber kann unser Partner auch wirklich noch den fünften Trumpf haben? Dann würde er, wenn er schon konsequent von unten startet, hätte er auch Trumpf-Ass vielleicht selbst gespielt. Und Trumpf 10 kann er ja eigentlich nicht noch haben. Ne? Ja, genau. Trumpf, Trumpf, genau. Dann hätte er Trumpf-Ass gespielt. Und mit Trumpf-Ass hätte er auch schon 18 gehabt, mit drei Jungs und bestellter Kreuz 10 und Pik-Ass. Ja, geht gar nicht, weil auch, dass nee. wir dann noch die beiden anderen Asse haben, so ein Spiel gibt es ja gar nicht. Also, okay, wahrscheinlich. Ja, ja. Aber warum zieht er jetzt die, die drei, drei äh, Trümpfe hin? Wir sind ja noch, das Blatt ist ja noch nicht geklärt und damit macht das uns ja, an sich ja. unnötig, unnötig schwer, ne? Ja. Gut, ich glaube, ich meine, wenn da nur noch eine unbekannte Karte ist, weil wirklich das ein Sechstrümpfer ist mit dem Kreuz Drilling, dann kann man wahrscheinlich auch Karo Ass reinpfeffern. Aber äh, Herz Dame tut es in dem Sinne wahrscheinlich auch, weil. Pff, raus oder raus wahrscheinlich, ne? Dass er mit beiden Trumpfvollen jetzt eine blanke Karo 10 oben gelassen hat, nebst Kreuz Ass zu dritt beim Sechstrümpfer, wie gesagt, mit beiden Trumpfvollen, das glaube ich auch nicht genau. Also Martin. kann man jetzt hier durchaus Karo 10 reinhauen, äh, Karo Ass reinhauen, ja. Martin ist da auch am Rechnen. Ich meine, am Ende hoffst du natürlich, dass dein Partner vielleicht doch jetzt Quatsch gemacht hat und doch irgendwie noch einen Trumpf in der Hand hat, so gesehen, wahrscheinlich im Siegssinne muss man das Karo Ass trotzdem noch schleppen, macht Martin auch. Aber realistisch wird es wahrscheinlich, ähm, ja, wenn es so aussieht wie ein Sechstrümpfer mit dem Kreuzdrilling, ähm, wenn alles dafür spricht, dann wird es wohl auch so einer sein. Ne? Hm. Ja. Hm. Und Karo 10 sogar noch gedrückt. 13 sogar, ja, ja. Ja, das Spiel wäre vielleicht bei offenen Karten irgendwie im Aufschlag. Hätte man da Karo Ass und dann irgendwie was anderes spielen müssen, dann hätte man vielleicht irgendwie eine Chance gehabt, der Kreuzkönig, die Kreuzkarte dem Alleinspieler zu klären, war jetzt verkehrt, hätten wir aber auch gemacht, also von daher... Ja, aber ja, ich glaube, weil, so weil, weil, Herz, es gab ja keinen Platz für Herz 10, also die rote Lusche, ähm, ja. die Herz 10 von unserem Partner kriegen wir nie nach Hause. Beide Trumpfollen beim Alleinspieler, Karo 10 im Keller. Ähm, ich glaube, das. Also, ich denke, im Mondeur hätte man spielen müssen Karo Ass, Pik Bube und dann Herz Lusche. Irgendwie so. So, das sieht jetzt eher nicht so attraktiv aus hier, ne? Wobei. Jetzt schon 29? Es entwickelt sich manchmal unverhofft günstig, ne? mhm. Okay, den wird er wahrscheinlich nicht mehr haben, sonst wäre eben der König nicht gekommen. Er wird wahrscheinlich stechen. Ähm, ich meine, wenn er abwirft, ist Kreuz 7. Plausibel. Was machst du jetzt mit dem Ding? Ja, ich würde, das ist ein interessanter Überstich. Also, wenn dann setzen wir hier konsequent ab, oder? Kreuz 7 um noch, eine Sie im Siegssinne, ne? Überstich ja. ist zwar frei aber ähm, im Siegsinne uninteressant ne? Okay, macht Martin auch? Ach so, es gibt noch die Variante jetzt Überstich und dann muss der Alleinspieler noch Kreuz 10 König haben. Wir können die blanke Kreuz Lusche spielen äh, und dann mit dem zweiten Trumpf nochmal abstechen. Das wäre noch eine Variante gewesen. Er hat tatsächlich die, die allerdings hier offensichtlich nicht der Fall ist, ne? Den sieben Trümpfer mit rein, ähm, wenn er noch ein Ass hat, hat er Rest. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Ähm, dann hat es jetzt den Schneider gekostet. Schöner Hattrick da von Spieler 3. Der ja. robbt an Martin ran. So. Ja. ja, ich denke, Martin wird dieses Spiel auch null reizen. Also du würdest es auch wahrscheinlich bis null reizen. Zwar auch ungern, aber. Ja, ja. Also, also auf jeden Fall null Wird er null auch machen? Was glaubst du? Ich glaube eigentlich nicht. Herz 7, 10 Dame ist ein bisschen ist ein bisschen zu wehrlos. Ne? Äh, selbst wenn du nur einen passenden noch findest, Herz Dame drücken kannst. 7, 10 dann ähm, als in, auch Bei meinem ersten Club in Hannover, bei der Dübel Hannover damals, haben die immer gesagt, ist noch zu hell draußen, um da mit null zu reizen. Da hast ja. du Skat gelernt bei Dübel Hannover und die, ja, ja, mein, die waren bei, taktisch auch versiert genug, um zu sagen, null Au-Wert ist das nicht. Ja. Ne? <lacht> Naja, nee, die haben halt zu allem, was noch, äh, wenn auch so beim Reizen äh, halt irgendein Reizwert nicht mehr gehalten wurde, ist noch zu hell draußen, war halt so der standard Okay. So, dann spielt der Krang, 24. Gut, äh, haben wir erstmal wahrscheinlich wenig Ambitionen. Pik Bube. Pik Bube ist natürlich... Ist das jetzt ein Bluff oder äh, hat der, unser Mann jetzt tatsächlich noch beide Buben? Das wird sich Martin jetzt, äh, also den zweiten Buben, das überlegt sich Martin auch gerade. Ja, was setzen wir hier ab? Wenn Karo, er den Karo 8 Jungen will man hat? wahrscheinlich noch behalten, um nochmal rüberspielen zu können. Von daher Kreuz. Falls er vier Karos hat, ja. Kreuz Lusche oder Karo Lusche entscheidet. Aber also auch Martin ist da im Tank. Ich habe hier teilweise wirklich die Finger von der Maus. Lassen wir lass, lass einfach im Originaltempo laufen. Wenn ja, ja. jetzt die Kreuz-7 abschmeißt, dann stellt er sich natürlich auch gegen Kreuzkönig könig dritt oder was. Entweder den Stich sogar ein oder mindestens die Dame blank. Von daher, wahrscheinlich wird er jetzt auf Karolusch wechseln, ne? Ja, denke ich auch. Weil es unwahrscheinlich, dass vorhand zwei rote Jungs Karo Ass zu viert hat. Wenn er bei 24 gepasst hat, kann natürlich sein, aber so, Kreuz-Ass. Ah, ah. So, was macht Martin jetzt? als König Lusche, hat man dann den König gedrückt? Ab und zu ja, ab und zu nein. Aber auch erstmal, äh, die Bauern sind raus, mit großer Chance kommen wir gleich mit Karo 10 wieder ran und dann müssen wir selber auch antanzen. Das heißt, auch aus der Geschichte, aus der Überlegung heraus, ist es realistisch, dass der Alleinspieler irgendwann jetzt noch mit bestellten König gegen uns antritt, wir die Dame brauchen oder äh, treten wir vielleicht selber damit an, um ihn damit wieder einzuspielen. Ne? Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, der letzte Bauer ist bei äh, Mitspieler und die Karte sitzt an sich nicht gut. Bauern zusammen Kreuz auf Abstich, das war an sich nur ein Dreierfeld. Äh, mal gucken jetzt, ne? Mm. Ihr könnt übrigens, äh, ich verlinke das hier mal als Infokarte, wenn euch das interessiert. Denn ihr seht ja auch, Martin ist da auch am Überlegen, am Nachdenken, geht in Tank und erzählt so einiges. Schaut euch gerne auch nochmal das Originalvideo auf Martins Kanal an. Dann habt ihr die vollen Einblicke. So, wenig überraschend. Es kommt Karo und er hat Kreuz Dame gelegt. Okay. Jetzt haben wir 30. Jetzt ist halt die Frage: Wollen wir ihn, falls er Kreuz König Lusche hat, wollen wir ihn einschieben? Über Kreuz 10, Kreuz Lusche? Oder wollen wir ihn aufs vielleicht blanke Herz Ass einschieben? Gut, aber er hat kein Karo, er hat nur zwei Bauern, er hat vier Kreuz. So, Pik, Ass, 10, die sieben abgeworfen, also an sich. Nee, nee, nee, nee, nicht vier Kreuz. Wir hatten vier Kreuz. Ne? Wir hatten vier, er hat vier Kreuz, Kreuz. Genau, hat, Okay, richtig. Er hat drei Kreuz, zwei Bauern, äh, Pik. Wahrscheinlich. das viermal. Ass gesehen und die sieben. Ähm, dass er Pik Ass zieht, wahrscheinlich aus Ass 10. Meistens ziehst du ja die erste die Stärke und er wird ja nicht nur drei hohle Asse da haben. Äh, Pik 10 traue ich ihm noch zu, aber hat er jetzt das Herz Ass? Blank, er kann auch zwei Karos gedrückt am Herz als König stehen. Eigentlich muss er fast Pikas 10 zu 4 haben, oder? Und, also, ich glaube, und, Herz also, als und Herz als Blank? Wenn er den Kreuz König oben hat. Aber den kann ja, man ja in so einem Kreuzkönig Spot auch natürlich auch mal drücken. Also aus der Lameng hätte ich gesagt, so wie es jetzt mit der Kreuz... Hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt, jetzt Kreuz 10, Kreuz 7 und dann gucken, ob wir noch was machen. Ähm, entweder ein Herz oder im Peak, wahrscheinlich eher in Peak, aber vielleicht auch, dass wir mit der Herz 10, ja, oder Herz 7, mal gucken, was passiert, also, worauf würdest du dich final äh, committen? Ich glaube, Martin ist ja auch noch einen kleinen das Moment Ding in. Halt, das Ding ist halt, wenn, wenn äh, ja, das, wo, wo, worauf würde ich mich final committen, ja? das Ding ist, Kreuz 10, Kreuz Lusche, mit Herz König macht 44, und dann schlagen wir noch Ass-10-Dame in Pik. Im Finale äh, werden wir die 17 Augen in Peak machen für unsere herz -10. So hat er aber Kreuz-König gedrückt. Ähm, spielen wir Kreuz-10, Kreuz-Lusche, Herz-König und dann Kreuz-Nach. Dann fliegt jetzt der nächste Peak vielleicht raus und er hat danach äh, vielleicht Rest irgendwie, weil er doch Herz-Ass, keine Ahnung kann Ja, also, schwer zu sagen. Was hast du? Ich sage jetzt gar nichts mehr, ich finde das interessant, also selbst mit so viel Informationen ist es nicht so leicht. also entweder Kreuz 10, Kreuz 7 oder Herz 7, das sind eigentlich die... Ich würde ihn auch taxieren, tatsächlich auf Ass 10 zu 4, weil sonst ist es kein Rang irgendwie. Es ist gut, vielleicht ja. sowieso kein Rang, aber Ass 10 zu viert, Ass zu dritt, Ass, zwei Alte, macht zumindest mehr Sinn irgendwie. Ja, er nimmt da auch kommt das auch Ass raus, 4. also das ist soweit so gelungen, jetzt Kreuz 7, das ist klar. Ja. Oh, da fliegen schon die Karten. <lacht> hat er tatsächlich, also und jetzt kann man halt drüber philosophieren, hat er das Spiel jetzt richtig gedrückt. Ne? Ich hätte jetzt vielleicht wirklich in Anbetracht so der Lage, wie das jetzt war, vielleicht tatsächlich Herzkönig oben gelassen und den Kreuzkönig gedrückt, dass wir überall noch ein bisschen äh, die äh, Abwehrmöglichkeiten gehabt hätten. Ne? Ja. Denn so kann er ja sogar, also Herz Ass war jetzt blank gedrückt, den König hatte er ursprünglich, wenn er eben jetzt den anderen König gedrückt hat, offensichtlich hätte er jetzt das Spiel für sich entscheiden können, mit Herz König schnippeln, dann wird es wohl reichen. Er macht mindestens ja. sieben Augen mehr, aber ich glaube, er kriegt ja von uns dann noch, ein, er kriegt ja noch einen weiteren Stich. Ähm, mhm. Ich glaube, er wird dann gewinnen. Ähm, so kann er ja sogar, wenn er ins blanke Herz Ass eingespielt wird, so lang, ich meine, es war jetzt ja, wirklich Höchststrafe. Bauern zusammen und Pik König zu dritt, ne? Mhm. Ähm, und Kreuz auf Abstich. Also, so gesehen, es saß schon maximal ungünstig. Äh, dennoch war die Drückung vielleicht dann eher, die war vielleicht eher so im Sinne schon, ne? Ein bisschen arglos, äh, sauber gedrückt. Ast König Lusche. Im besten Fall gibt es auf das Ding nur einen Stich ab. Äh, Jungs kommen, du hast eingespielt, Jungs kommen, einmal Kreuz unter raus und, und Feierabend, aber es ist halt nicht immer der beste Fall. Okay. Mhm. Bitter für Spieler zwei. An sich war der, also, den so wehrlos zu verlieren, das war schon, ähm, ja, beide entscheidenden Sachen standen dagegen und Martin hat ohne großes Zutun 40 eingesammelt und jetzt geht es natürlich... Mhm. Auch hier. immer wichtig bei dem System und auch im Finale und so diese 40 Punkte, vor allem wenn sie so relativ unverhofft gekommen sind sogar. So, hier ist ein Bauer erst gefallen gewesen, ne? Ja, es ist ein Bauer okay. raus. Das Spiel ist natürlich unverlierbar. Die Frage ist, ob es trotz Bauern in einer Hand noch eine Schneiderschance gibt. Na, sieht eher nicht so aus. Ein, ein Peak wurde schon abgeworfen am Anfang da rechts, meine ich. So, das sind 15. Wenn das jetzt von Karo Dame König ist, hat er wahrscheinlich Schneider gewonnen. Oh, tatsächlich. Hm. Ja, oh, okay. und schon, ach wie schön ist Panama, würde Daniel sagen. Und schon sind die 122 Oldline wieder da. 4, 5, 6 läuft bei Martin. Guter Start in die Serie. Ähm, ja, ist, sage ich jetzt mal, nicht der erste Schneider, der glücklich bei ihm eintrudelt. Jetzt alleine, dass da im Endspiel, äh, wo noch zwei Farben mindestens offen sind, plötzlich Karo auf dem Tisch kommt aus dem Zwilling. Ja. Der, hat noch, der hat noch fünf Karten in der Hand, also kann er dann, die andere Farbe muss der Drilling gewesen sein. An sich äh, kleines einmal eins, dass die Farbe ein bisschen stärker ist zu öffnen, hat er hier wieder einen Schneider mitgenommen. Ne? Schön. Vorhand stand äh, der Spieler 2 stand vielleicht noch wirklich ein bisschen unter Schock des verlorenen Gangs mit 2 und war relativ lustlos. Jetzt hat er übrigens genau, ich gehe nochmal kurz zurück, jetzt haben wir genau die Situation, die, ich eben, die er eben vielleicht auch schon gesehen hat. Einfach einmal unter Kreuz, er hat sogar auch wieder König 8, identische Kreuzkarte, einmal unter durch, steht die 10 wieder ja. zu dritt, dennoch kann er jetzt aufklappen für gleich Schneider. Ähm, okay. So ein Verlorenes holst du aber so schnell auch mental an sich nicht wieder raus, ne? Nee, das stimmt, nicht. Ne? Im Nachgang, weil du kommst ja auch immer noch drauf, das ist ja fast die gleiche Frage wie bei Martins Kreuz, er war noch ein stärker sogar, aber er hätte natürlich auch ein, äh, ein ziemlich gutes Peak-Spiel taufen können. Auch da wäre... Boah, wo er allerdings gegen fünf, fünf, alles, fünf alle Trumpf fünf Trumpf und, und Kreuz. Kreuz gelaufen wäre und wahrscheinlich immer noch keine Karriere gemacht hätte. Ne? Verurteilte Karte. Hm, verurteilte Karte. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, dass er den Gang gewinnen wird, wenn er Herzkönig oben lässt und Kreuzkönig äh, drückt, weil dann kann er ja wirklich, er kann ja dann an der Stelle mit Pik Ass 10 Pik rausschieben, dann steht Karo 3-3 und dann muss ja irgendwie irgendwas passieren auf, auf seinen Farben, wo er jeweils Ass bestellt hat. Die beiden Zehner stehen bei uns vorne. Also ich denke, das wird er knapp hinkriegen. Jetzt sehen wir mal eine schöne Beikarte. Das Spiel war insofern auch gar nicht so erwähnenswert. Ähm, ja, leicht gewonnen. So, jetzt ein schönes Karo oder mit Kontra. Aber ohne Reizung ist das noch nicht vielversprechend. Ohne also ein Reizung. bisschen kann man von 40 Punkten träumen. Okay, die Spielansage dauert ein bisschen. Ach, da ist er, der Ganghand. Okay. Dame Lusch, ich würde Dame Lusch präferieren. Also Kreuz. In den Dame daniel aufschlag Luschel in Kreuz. Ja, ja, den muss man, äh, du piekst mich da so ein bisschen, den muss man eigentlich nur dann thematisieren, wenn der Alleinspieler in Hinterhand ist, Da ist das, das meine Spezialität das, gegen daniel Mittelhand, mache ich manchmal auch nur die Büsche auf, aber Pik Ass du nicht auf, aber eigentlich nur, weil wir kein Karo haben, ne? Ja, ja, natürlich, nur wegen kein Karo und wenn man, wenn man dann aus Versehen 59 kriegt bei dem langen Hand, weil man Pik ausgespielt hat, dann kann ist, man sich minimal dann auch ärgern. Dann ist Katzen ja. Aber Martin bringt es Pik Ass, okay, das Pik Ass ist sicher auch nicht jetzt krass verkehrt nein, nein, nein, oder nein, das so. Das ist die... ja auch keine komplette Miete, äh, Absolut nicht. So. Ja, Offensichtlich okay. liegt ein Bauer. Für 31 hat er auch Pik 10 gereicht. Das ist doch gut. Ja. Ah, guck mal da. Guck mal, Spieler 2 ist im Aufklapp-Modus. Schön, die Karte. Sehr schöner Hattrick, kommt wieder ran. Kann man sich trotzdem natürlich hinterher, hinterher fragen, wo hätte ich gestanden, hätte ich den Gang nicht verloren. Ja, allerdings. Ja. So, Karo mit 33 13 gedrückt. Das war, glaube ich, ganz, ganz Standard alles, ne? Gute. Frage, jetzt sollten nicht vom Trump stehen. Nee, stehen nicht. Aufschlag war ja super. Gegen vier trumpf hervorragender Aufschlag. Jetzt noch Pik Ass eingesammelt. Jetzt kann man schon durch ja. Pik Ass und die Öffnung Herz kann man schon fast wie ein bisschen vom Schneider träumen, obwohl fünf Trümpfe stehen. Zumindest ist, noch, ist der Sieg schon safe. Ja. 15. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich wird der Herzstich draußen sein. Aber mal gucken. Ne? Ja, ja, der Herzstich wird draußen sein. Also den Aufschlag brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt keinem zu. Links muss von König Lusche aufgespielt haben und der rechte muss nicht mit der, ist nicht mit der 10 gelaufen. Also so viele Zufälle gibt es eigentlich nicht. Okay, Kreuz 9 abwerfen ist natürlich nur Schneider, wenn jetzt die 10 fällt. Nein, das ist es nicht. Na gut, der Schneider war halt gegen 4-Trumpf. Nee, nicht Wie würdest nicht drin? du denn eigentlich jetzt so Spieler 2 einschätzen? Ich meine, gut, er hat den Gang nicht richtig gedrückt. Auf der anderen Seite, den nächsten Gang mit Ass, König, Lusche hat er eigentlich ganz gut äh, auch direkt abgekürzt. Das andere Spiel auch. Also, man kann eigentlich nicht sagen, dass der äh, sch ja, schlecht ist, aber exzellent ist er wahrscheinlich auch nicht. Ne? In der Tat, ja. Also. <lacht> In der ersten Betrachtung könntest du sogar denken, äh, Moment, der findet zwei Asse und kriegt 53 beim Gang. Äh, ja. Aber die Karte war an sich schon äh, besser, als das Ergebnis jetzt vermuten ließ. Das war wirklich sehr viel Unglück in dem Ding. Ähm, mhm. so, ansonsten erkennt er seine eigenen hier tadellos. Ähm, ja. ja, dennoch eben die Eröffnung der Schneider geschenkt, aus dem Karo geschenkt, also unglücklich entschieden, wie auch immer, aus der schweren ja. Farbe aufgespielt. Ähm, die Drückung bei diesem Gang vielleicht ähm, auch jetzt eben die die Schmierung sofort von Pik Ass auf Herz Bube, das ist ja sehr häufig eine Fop-Karte, also da sind mir auch definitiv zu viele Kinken drin, als dass ich äh, den im, im ja. Spitzenspieler-Segment verorten würde. Ne? Ja, ich weiß ja nicht, wie du das machst in diesen Finals, aber ich versuche mir ja auch immer so schnell wie möglich ein, so ein bisschen ein Bild von den Gegnern äh, zu machen, da es ja maskiert ist, muss man das ja auch, weil man ja keine Infos hat und äh, ja... Da Schauen wir nicht, mal, ja. wie es weitergeht. Auf jeden Fall scheint ihm dieser verlorene Krank keinen Pech gebracht zu haben. Der hat jetzt ganz schön viele Spiele hintereinander gemacht. So, ne? Die Karte hat ja auch kein Gedächtnis, aber äh, die Punkte ja. muss man auch erstmal rausholen. Und wie gesagt, äh, betrachtet man von der anderen Seite, wo könnte der stehen, ne? wenn er das ja, Ding ja, gewonnen ja. hätte? Ne? Ja. So, 25 Pi, Kreuz König. Also Martin hat einige Volle natürlich in der Beikarte. Gut, Kreuz 10 ist gekommen. Karo deutet ein bisschen darauf hin, dass der letzte Karo beim Alleinspieler ist, natürlich. Ne? Ja. Okay, Kreuz eine Kreuz ist gedrückt. Kreuz Lusche nur gedrückt. Okay. Und wer hat Herz-Ass? Wir nicht. Okay. 6 die häufigste 6 Ko Kombination, man trifft sie fast wirklich so oft, dass, äh, dass man das als Muster einfach wirklich mitnehmen sollte. Ähm, auch im ja, außerdem war meine Frage jetzt auch ziemlich überflüssig, ne? Wo, wer hat Herz-Ass, weil wenn äh, er Herz-Lusche-Blank gehabt hätte, hätte er das auf Kreuz-Lusche abgeworfen. Ähm, als wir die eben gespielt hatten, weil er ja auch wusste, dass wir Kreuz Ass haben, als wir Kreuz, nachdem wir im ersten Stich Kreuz 10 auf den König gelegt haben. Also war eigentlich alles klar und nichts los, sozusagen, in dem Spiel. Was machst du mit dem Ding? Ich glaube, Martin sitzt im Tank und überlegt, ob er 18 sagt. Er wurde angepasst. Weg, weg, ja, ja. Das war, das war eine relativ unattraktive Karte irgendwie, ne? weil ich glaube nicht, dass wir zum Null finden. Wir finden Pik Jung oder Kreuz Jung. Da glaube ich dran, das ist sicher so. Und dann finden wir noch ein Ass. Und, <lacht> und am Ende war es karo also wir verlieren einfach Karo. <lacht> zum Beispiel, ja, das kann, kann alles passieren, aber äh, ja, wir werden es ja gleich sehen. Backpack, er wird, er, ich glaube, er hat gepasst, ne? wenn, wenn ich das eben richtig gesehen habe, was liegt. Hop. Er will so, sich nicht angucken, er nee. will sich nicht ach und dann guckt er rein und freut sich: Pik-Bube, Pik-König. Es äh, wäre kein richtiges. Kein wirklich gutes Spiel gewesen. Fünf Drümpfer mit Ass, Zehn, Lusche bestellt hat Zehn und vier Augen gedrückt. Naja, das will man jetzt auch nicht haben, ne? Da ist man nicht unglücklich nach der finale nur wenn da jetzt wirklich die beiden Alten oder Bauer und passendes Ass drin liegen, dann ja. äh, beißt du dir so ein bisschen äh, na, äh, ja, irgendwo rein. Aber am Ende musst du es ja erstmal, <lacht> musst du es ja ohne Kenntnis des Skates entscheiden und das war, glaube ich, schon korrekt. Ja. So, Kreuz, schon wieder unser Spieler 2. Ja, mitnehmen oder, oder die ich denke, Also, ich glaube, ich würde ihn nicht mitnehmen, aber äh, ich denke, dass Martin ihn mitnehmen wird, weil er ja auch sehr leidenschaftlich gerne blanke Karten spielt und äh, Pik König danach spielen wird. Mal gucken. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, zack. Ja gut, aber dazu haben wir ja zu viele Videos schon von, Daniel, äh, von Martin gesehen. Das ist ja jetzt keine Überraschung. So. Und die zwei, die zwei Augen gehen so gesehen, äh, war es ja auch richtig, denn so war wenigstens einmal die Mittellandposition hier kommt er auch nicht rüber, die zwei Augen sind im Körbchen. Es ist nur die Frage, hat es was gebracht? Ah, oh. Ja. Es hat was gebracht. Da ja. sind die Trümpfe wieder getrennt, weil offensichtlich hat unser Mann ja auch noch einen schwarzen Buben. Wir hatten drei Trümpfe, also es sind fünf Trümpfe. Jetzt muss noch irgendwie ein Dreierfeld beim Alleinspieler sein. Ne? Wie also fortsetzen? Naja, ich würde jetzt tatsächlich, ich denke Lusche macht nichts kaputt, weil äh, Bella 9, äh, also König, Dame, Lusche, ist immer noch nichts passiert und schlagen wir immer noch mit der Herzlusche und äh, eher wahrscheinlich ist also sogar sind dass der Spieler ja jetzt Karo Ass König Lusche noch dabei aber äh, weil er beim fünf, weil er sagen, beim fünf ja. Trümpfe eigentlich drei, zwei Seitenasse hat häufig mhm. ist ne? war auch der Fall hier ne ist war auch der Fall unser Mann hat sogar Kreuzbuben es ist wahrscheinlich nur das Problem dass er nicht genug anbieten kann. Ne? Jetzt, jetzt könnte er die blanke Karolusche spielen, wenn er so hat. Hat er nicht offensichtlich. Okay. Die 8 wäre perfekt gewesen, weil ja. dann, dann so hätte der Leinspieler natürlich immer noch tauchen können. Tja. Karo scheint... König. Tja, das war's dann wohl. Oh! Also. Oh, da muss er ja noch die Karolusche haben. Ja, da muss <lacht> er ja noch die Karolusche haben. Man versucht es halt mal. 42, okay. Also ein Bluff, das, der im Endspurt der, vielleicht ein bisschen zu spät kam, um noch jemanden zu verwirren. Ne? Aber er hat ihn immerhin gemacht, unser undurchsichtiger Spieler 2. Ne? Ja, er hat ihn gemacht. Gut, er was soll, er, was soll er machen? Drin. Er hat den 5-Trümpfer, Trumpf steht 3-3, aber ihm fällt Pik 10 um quasi. Und dann, ja, Karo, wo König dritt hat, steht auch noch 3-1. Ja, scheinbar los dann. Also ja. wieder, wieder auch der prädestinierte Fall wie dieser, ich meine, wahrscheinlich kann man jetzt auch sagen, hätte, wäre das Spiel auch anders umgefallen. Wahrscheinlich, vielleicht, aber der Blanke war halt wieder komplett richtig. Definitiv. Blank ist häufiger richtig, als man das vor 15 Jahren noch behauptet und geglaubt hat. Ne? Ja. <lacht> Viel häufiger. Ja. Was sind, sind wir im zweiten Stich? Äh, Moment, ne, wir sind schon im dritten Stich. Ähm, Trumpf, Trumpf drei, hatten wir drei. Trumpf steht. Okay. Herr 10 wieder gedrückt und Karo Abwurf. Na, vielleicht sind sechs Trumpf jetzt mit Karo. Also nur noch Trumpf und Karo Ass ist eine Variante, die ich für nicht unwahrscheinlich halte. War aber auch wieder so eine Überlegung, ne? Also vielleicht hat unser Partner sogar auch noch einen Stich, aber ein also ein Trumpf. Auf jeden Fall hat er noch einen Buben, ja. Was hat Martin Aber der, Ab, der Abwurf, ich bin ja auch nicht so ganz, was... Wahrscheinlich ist es ganz egal, was er Wasser macht. Ja, ne? wahrscheinlich. Ich würde dieser, Gedankengang, dieser Gedankengang würde mich mal interessieren bei 24.00 sozusagen. Da hat er ja auch gesprochen, wenn man das so sieht, was, was da gerade jetzt. Aha, zwei Augen wurden wohl verschenkt. Ja, da war schon alles abgetragen. Ja, ja, war also. nichts. So, ein, oh, bei weg, weg ein schöner Ansatz. Karo As 10, hopp. Ist das ein schöner Ansatz? Also, für weg weg will ich ihn haben, auf jeden Fall. 18 halten will ich nicht mit der Karte. Eieiei, okay. Karo As 10 nichts. war es nicht. Herzkönig, Pikkönig. Eieiei. Jetzt brauchen wir einen Plan. Was wäre dein Plan? Ja, also sagen wir mal so, wenn ich den Karo jetzt, ja, offensichtlich wieder 14 drücken, Karo annoncieren bei dem Spiel, Puh, weiß ich nicht, ob ich da einen Plan hätte. Ich hätte eher wahrscheinlich einen Plan beim Kreuzspiel, da würde, ich, würde man zumindest eine Idee haben, zwei Karos drücken und irgendwie Karo Lusche ausspielen und hoffen, dass der Linke mit Azzink wirklich rankommt und es danach einen, äh, einen kleinen Doppelkopf gibt. Und dann hätten wir wären wir wahrscheinlich Favorit äh, in dem Spiel. Wenn ich den Karo spielen würde, würde ich wahrscheinlich dazu tendieren, 14 in Kreuz zu drücken und die Kreuz-Lusche auszuspielen. Das ist hier in dem Fall ja, Vorhand ist es ja meist äh, ein Bonus, aber in dem Fall ist es eher ein Malus, weil ja. äh, alleine weil, wenn, an wenn, antreten wenn zu müssen. sind äh, beide Trumpfvolle wahrscheinlich weg. Da können wir uns keinen mehr schnappen mit unserem Kreuzbuben, was auch noch so ein Plan beim Karo sein kann. Gut, mal gucken, was Martin macht. Also ich denke, ich glaube, ich würde auch auf, ähm, ich glaube, 14 Kreuzdrücken, Kreuz Lusche raus zum Karo. Häufig wird er zwar auch rausgenommen, aber an sich, ja, die Chance mit Pik und in Herz auf die 10 zu schnippeln. Ich meine, wir haben nicht wirklich viele Chancen. Ne? Also, ich glaube, das wäre für mich auch das Attraktivste. Martin ist ja auch noch nicht am Ende der, der, der, der seines Lateins angekommen. Ja, der ist nicht, es gibt jetzt nicht eine ganz offensichtliche Drückung. Was macht er jetzt? Macht das tatsächlich? Okay, das ist eine Variante, also habe ich jetzt selten gesehen, ich glaube, die habe ich auch selten so gespielt. Wie bewertest du das? Ja, ich, äh, ich weiß nicht, wie sein Plan ist jetzt bei dem Spiel. Also natürlich ist sein Plan jetzt, dass äh, Kreuz ausgenommen wird, danach vielleicht Kreuz eingespielt wird oder Herz kommt, dann Herzvolle geknackt wird dann Aber er muss ja auch, nachdem, nachdem er jetzt, sagen wir mal, entweder ein Kreuz oder ein Herz eingespielt wird, muss er ja auch erstmal, damit er den Vollen stechen kann, auch wieder vom Spiel kommen. Und über Trumpf ja, sind ja, beide ja, vollen ja. weg und ja. über Pik ist die Chance auf die Pik 10 weg. Ne? Das ja, ist ja, das, ja. wo ich so sage, wie ist der Plan, selbst wenn es jetzt günstig losläuft, Kreuz erst wird rausgenommen und vielleicht. Na gut, sogar der, der Plan ist jetzt, wir haben 14 gedrückt, es wird jetzt rausgenommen, Herz Einschub, wir spielen Trumpf, Herz nach. 25 haben wir mit Herz Ass, wir stechen, haben 38, spielen Kreuz König, 42, spielen Kreuz -Bube Trumpf raus und der mit den beiden Trumpf steht dann auf noch bestellter Pik 10 und die angeln wir uns dann oder oder auf zwei Piken und machen irgendwie 61 bei dem Spiel, wenn er Dame Lusch hat und der andere noch äh, die 10. Oder oh, sogar dabei, 38 und 28, können wir sogar auf 66 landen im Best Case, okay, ja, also es das, das kann Plus auch passieren, wenn wir die 10 noch kriegen, ja, aber das sind, gefühlt sind das zu viele wenn es. Ja, Wir haben es hier auch gleich. Äh, Kreuz wird geschnippelt und Herz kommt hinterher. Ja, jetzt werden wir, glaube ich, mit unserer Drückungsvariante 14 Kreuz runter und Lusche starten, wären wir richtig gut. Dann hätten, im wir jetzt Geschäft, 18. Ne? Dann hätten wir jetzt natürlich Herz König genommen. Es ja. ist noch nicht klar, ob jetzt Herz gelaufen wäre. Wie hätten wir ihn denn dann eigentlich fortgesetzt? Herz Ass wahrscheinlich erstmal. Herz Ass, Pik Ass, Pik Lusche, oder? Ja. Wahrscheinlich schon. Und dann halt noch gucken, dass wir in Trumpf noch einen vollen kriegen. Oder wir hätten es so gemacht wie, äh, wie ursprünglich geplant mit äh, Trumpf-Lusche äh, und hätten dann Kreuzbube bube äh, das Kreuz-Ass gestochen. Wenn Kreuz natürlich jetzt links 2 0 steht, ist alles immer noch sehr kompliziert. 14, 18, 31, 245. Und ich glaube, das wären auch nur 58 gewesen. Also Kreuz steht glaub, zu dritt, Kreuz steht, steht rechts von uns, das war alles andere als günstig, so wie Martins jetzt versucht hat, ging es jetzt gar nicht wahrscheinlich schon am ersten Stich ein Stück weit absehbar. ne? Ja, ja. Irgendwie war das einfach zu, zu, zu mager, zu mager, der Skat. Der, der, die Karten, die da drin lagen, waren einfach zu schlecht. Die zwei Bilder bei weg, weg. So, es ist genau jetzt Spiel 18, also bei einer 36er Serie wäre es genau die Hälfte, wo man meistens mal so eine kurze Zwischenbilanz zieht. Es war ja richtig gut losgegangen, jetzt durch das Verlustspiel, erst ein paar Mal gar nichts, jetzt durch das Verlustspiel ist er tatsächlich unter die 500 gefallen. Kann aber passieren, erstes Verlustspiel in der, in, im Turnier. Jetzt, jetzt sitzt man fünf Spiele, äh, kriegt nichts und dann kommt bei weg, weg, so, ich, bei mal Weg-Weg ist es ja ein ordentlicher Ansatz. Du hast zwei Ass Zehn, Kreuz Junge und vier Trumpf äh, in einer anderen Farbe. Es lag halt keine halbe Verstärkung drin. Das war ja nicht mal eine halbe, eine Viertelverstärkung war es ja nicht mal. Ja. Nur die beiden Damen wären halt noch schlimmer gewesen, hätte man sagen. Ja, könnte man sagen. Ja, okay, immerhin schöner Ansatz jetzt. kreuz bube Pik, Ass und Weg-Weg, nee, 18 Jahre. Naja, immerhin Pik, Ass. Du bist genau wie ich, glaube ich. Das wundert mich ja. fast ein bisschen. Ich denke auch immer, ich träume immer noch vom, vom Best Case und bin dann häufig ein bisschen desillusioniert. Aber gut, man muss ehrlicherweise sagen, Pik Ass ist genau die eine Karte, die das zu einem sehr soliden Spiel macht. Ne? Ja. Ähm, Kreuz Bube wäre ein Träumchen. Pik Ass ist aber schon... Damit muss man sehr zufrieden sein, denke ich. Ja, vor allem nach so einem ärgerlichen oder ähm nach dem Verlust, Karo eben, finden wir jetzt hier wieder nichts. Dann machen wir vielleicht einen Doppelschlag. Und jetzt sind wir doch ganz klarer Favorit bei dem Spiel. 18, jetzt sticht er mit dem Bauern. 32. Und Gut, vielleicht noch ein Stich. Passiert nichts mehr. Ja. ja, Doppelschlag, zwei Verlorene, dann ist die Stimmung plötzlich von einem Moment auf den anderen komplett im Keller. Ne? Ja. Muss man auch sagen. Noch ein schöner Ansatz? Na, deutlich schöner als der eben sogar. Ja, ja. Ah, aber halt die 5-Trumpf in Karo, weswegen man bei 18 wohl die Segel streichen muss. Ne? Ja, ja. ja, Kreuzers 10 zu viert und blanke Karo 10 wäre der schönere Ansatz gewesen. So, Pik. Ich würde Pik König legen. Nicht mitnehmen? Was wenn Trumpf voller ja, Blank steht ich... beim Partner? Ja, ich habe also irgendwie meinen Erfahrungswert tatsächlich ist, äh, dass wirklich die Leute viel, viel seltener von Peak Herz bube den Herz-Buben spielen. Also irgendwie spielen sie den Herz-Buben doch häufiger von Herz-Karo-Bube. Und also. äh, gut, Martin wird wahrscheinlich jetzt, wie ich ihn kenne, mitnehmen und wieder seine blanke Zehn spielen. <lacht> und, tack, und jetzt ist, ach, der blanke Pik-Bube. Ja, ja, ja, ja, okay. Aber dann ist es ein Siebentrümpfer mit ass 10 zu 4 äh, Ass 10 zu 5, natürlich, Ass 10 zu 5 und zwei roten Jungs und noch ein Ass oder was? Also auf jeden Fall werden wir jetzt nicht mehr alle roten vollen unterkriegen, weil er nur noch zwei Unbekannte hat. Ähm, Pik König wäre definitiv ja. be besser gewesen in dem Fall auf jeden Fall. Ähm, ja. Blanke Kreuz 10, man muss ja auch sagen, weil selber mit den beiden roten Farben, Karo so stark, muss man ja fast hoffen, dass der irgendwie auf... Irgendein ganz, Ass wird eigentlich... Der, ja. Meist hat er einen Ass, aber man muss an sich hoffen, dass er natürlich wirklich ein Kreuz da mit zu dritt oder irgend so oder Kreuz drei, Lusche, dritt irgend so im Rotz steht. War aber nicht der Fall. Gut 89. Das hätte wohl auch also ist mit anderen Worten nichts passiert. Ne, rausgekommen sind wir immer noch. Ja. Hast du? Ähm, die ersten beiden Serien gesehen, die ich ja kommentiert hatte, entweder von mir oder im Original von Martin. Ich habe ich hab deine erste, die du kommentiert hast von ihm, ähm, auf jeden Fall so 30 bis 50 Prozent gesehen, ja. Die zweite Serie war, glaube ich, tatsächlich ein bisschen interessanter, da war so ein, zwei Reizentscheidungen, die ich ein Stück, oder, oder auch Taufentscheidungen, die ich ein Stück weit fragwürdig fand, aber anyway... Im großen Ganzen ähm, würde ich sagen, das Turnier läuft dennoch bisher sehr geschmeidig für Martin, weil vor allen Dingen die ganz schweren Entscheidungen hatte er, glaube ich, noch nicht und die ganz großen Unglücke haben ihn auch noch nicht ereilt. Mal ein einfaches Karo bei Passe, Passe, das äh, muss immer drin sein. Ja. Ja, zwei, damit sind wir auf jeden Fall raus. Ja, das Mit dem wir. Stich, da war auch nichts los. So, drei Spiele noch. Da kommt noch mal so. was bei Martin vorbei. Den würden wir gerne für 18 aufnehmen. Das passiert leider nicht. Okay. Ja, abgeben werde ich will ich es für 0, auf keinen Fall. Okay, okay. wir sehen es schon. Ist halt ähm, die Frage, was machen wir? Meistens Karo Hand, diszipliniert. Muss man, glaube ich, sogar, oder? Der Karohant ja, ist, glaube ich, schön. deutlich, die scheinen deutlich höher, den Karohant zu gewinnen, als jetzt wirklich zum, also zum Gragen brauchst du wirklich schon eine Verstärkung. Also für mich fast mehr die Frage, ich denke, er wird Karohant spielen, aber das sehen wir gleich, für mich fast mehr die Frage, was macht man, wenn man ihn für 27 nicht kriegt, ne? Ja. Also nach aber ja, halt auch, da, aber ist, dann, da dann, ist alles sehr standbedingt, würde ich sagen, und genau da ist das Problem. Ich, sein Stand ist ja jetzt nicht schlecht, ähm, er ist ordentlich und genau da ist es ja fragwürdig, was man macht. Wenn man schlecht steht, würde man ihn nicht passen, auf jeden Fall. Und wenn man zu gut steht, würde man ihn wahrscheinlich nicht reizen. Und äh, ja, so ist es eine Kannensituation. So, er macht den Karo Hand. Herz Ass kommt raus, das ist gut. 19, Trumpf der Stich. Karo 10. Karo 10. Okay, vorne hat Herzass, Kreuzass, Kreuzbube und rechts lädt Karo 10. 38 da könnte auch. jetzt natürlich noch Herz, Karo, Ass haben. Also wenn noch ein Trumpfstich draußen ist, wird es glaube ich <lacht> kaum gewinnbar. Ne? Ähm, 38 liegen. Ja. Wenn kein Trumpf draußen Jetzt abwerfen ist, glaube ich, auch nicht so schön. Es, man weiß auch noch nicht, dass Karo Ass, wenn dann wird es links stehen, dann erlaubt man vielleicht Überstiche. Aber wahrscheinlich muss er ihn einfach stechen und, und, und Bauern ziehen und erstmal gucken. Ja, wenn, wenn Karo Ass irgendwo ist, dann ist es ja links. Weil der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rechte jetzt mit Karo Ass 10 zu 4 blöfft. Nee, Kreuzbauer aber, war tatsächlich blank. Die Frage ist jetzt: ja. halt, genau, also wenn überhaupt hat Spieler 3 Karo Ass noch und die 10 gelegt, hat geblöfft, eine Variante, dann wird aber, dann kann er wahrscheinlich ohnehin nicht gewinnen. Ne? Nee. Wahrscheinlich muss er jetzt einfach noch einmal Trumpf ziehen, was ja nichts, nichts passiert. Ein Pik fliegt auch nicht raus, beziehungsweise wenn zwei Piken rausfliegen, ist auch okay bei 38 und dann einfach Pik 9 oder was und hoffen, dass Trumpf es wirklich liegt. Ne? Ich finde das gerade süß, wenn ich Martin so im Tank wieder sehe. Ich meine, er weiß ja genauso wie wir jetzt, äh, dass wenn der Rechte geblufft hat, ist, äh, ist alles eh egal, weil die stehen jetzt glaube ich auf 48, sowas in der Art und äh, und jetzt zum ich meine, es geht ist... nur, wenn Karo Ass drin liegt. Das ist einfach so. Ja, sieht auch ganz danach aus. Jawohl. Ja. Oh, das wäre tatsächlich passend zum Gang gewesen, ne? diesmal. Zu Ass König Lusche die Lusche und zu Bella Lusche das Ass. Dennoch soll man, muss man zufrieden sein, dass das Handspiel gegangen ist. Ne? klar. Also. Defini definitiv. Weil das wäre jetzt der zweite böse Vorfall. Das Spiel kommt man nicht ran. Für, kommt man nicht für 18 ran, muss, wird ins Hand getrieben, verliert den irgendwie unglücklich. So, Peak. 21. So, nehmen oder tauchen? Upp, zwei Trumpfolle Ja. Also ich persönlich würde ja denken, ohne Trumpfvolle muss das Spiel ja jetzt irgendwie mit den Mitteljungs sein. Also und ich würde ihn auf einen Sechstrümpfer taxieren. Also würde ich auf Karo Bauer jetzt äh, würde ich für Karo Bauer jetzt tendieren. Allerdings glaube ich auch nicht, dass seine Beikarte jetzt sehr schwach sein wird, ne? wenn er schon keinen Punkt vollen hat. Ass haben wir schon gesehen. Das heißt, egal wie die Entscheidung ist, die Erwartungshaltung ist jetzt gar nicht riesig, das Spiel schlagen zu können. Dennoch, Martin macht es anders. Ui. Was war da passiert? Hat er tatsächlich eine Vierer das Viererfeld den Paro erwischt? Gut, das heißt aber, jetzt ist Feierabend. Ne? Jetzt gab es doch noch den Überstich für Schneider frei, aber jetzt sind da nur noch Trümpfe und Karo aus den König. Ne? Ja. ja, wenn er Herz getroffen hätte, was ich wahrscheinlich gespielt hätte, dann hätten wir Schneider verloren. <lacht> Weil dann hätten wir keinen Stich mehr gekriegt. So haben wir noch zwei Stiche gemacht und sind rausgekommen. Gut, davon kann man sich im Rocket jetzt Finale auch nichts kaufen, weil für Schneiderfrau gibt es, schneider, gibt's, äh, schneider gibt es keine Bonuspunkte, aber trotzdem. Auch wenn du jetzt Pik bauern erst laufen lässt, kommt danach einfach nochmal Trumpf, Bub genau, dann eins, auch schneider. Äh, und danach ist, ist Finito. Also tut so also, mir leid für den Alleinspieler, gegen mich hätte er das Spiel Schneider gewonnen. <lacht> ich weiß nicht, wie viel, wie viel da der zum Schluss geworden ist. So, weißt letztes du hier, Spielchen welches die Spieler sind? Eigentlich nicht, ne? Nein. Also ich habe okay. das jetzt nicht mehr vorrecherchiert, was da vor einem Jahr passiert war. Hätte ich ja jetzt in die Endausbildung schon. Nee, das habe ich nicht, nicht recherchiert. Okay. Oh, von jetzt nochmal. Der zweite Ganghand von dem Spieler 2. Wo hätte der stehen können, ne? Wenn ja. das eine Unglück da nicht passiert wäre. Pik ja. kommt nicht, der Abstich, okay, der wird dann wohl dann wird er wohl durchlaufen, ne? Martin geht all in, da ist Pik 10 weg. Aber hat immerhin zum Abwurf der Herzlusche ge geführt, sodass er jetzt tatsächlich ja. mit den zwei Herzstichen schon auf, wo sind wir? 31, ah ja, 32. Also, Müssten 32 sein, ja. Ja, ja eigentlich kann, jetzt kann man schon fast Kreuz 10 spielen, was aber eigentlich sehr unseriös wäre, wenn er noch eine blanke Kreuzlusche hat, wahrscheinlich. Ja. 36. Jetzt kann eigentlich dieser Karo-Stich, immer noch braucht, Karo König war ja schon Karo aus 10, war ja schon Verrat für Karo Ast 10, wo die stehen. Ja, wunderbar. Okay, was, wie ist am Ende ausgegangen? Am Ende relativ dicht zusammen am Tisch. Spieler 2 ist noch richtig rangekommen. Martin hat den Tischsieg verteidigt, aber das ist ja hier gar nicht das Entscheidende. Ich denke mal. Die Serie lief sehr gut los und hinten raus ist es dürr geworden. Ne? Also er wird vermutlich nicht ganz so glücklich sein. Ne? Ja, ich glaube, dass er wahrscheinlich gar nicht so in Wirklichkeit unzufrieden sein dürfte, weil letztendlich ist es immer noch eine knapp 1000. Aber wenn man natürlich nach vier Spielen 3 zu 0 steht, glaube ich, und hat schon äh, ja, hochgerechnet irgendwie 350 oder 400 Punkte, dann ist man mit 600, äh, wie viel hat er jetzt? Ich kann es gar nicht genau erkennen. 645. Ja, wird er jetzt nicht mega zufrieden sein, weil man braucht ja irgendwann auch diese 1000er, 1100er Liste äh, irgendwie, weil man, dass man die ganze Zeit immer 800 konstant spielt. Meistens ist es ja doch so, dass es eine gute und eine nicht so gute gibt. Gut, das war jetzt noch nicht der Kracher, aber ja, schauen wir mal, wo es noch hingeht für ihn. Er bleibt jedenfalls oben dran, er, bleibt, er ist nicht abgeschlagen, äh, er wird noch weiter an den vorderen, also mindestens im oberen Drittel, aber wahrscheinlich sogar an den ersten fünf, sechs, Tisch, fünf, Tisch, sechs oder was, wird er wahrscheinlich noch bleiben, so gesehen ein Verlustspiel erst, Ansehe ist er nach drei Serien gut dabei, zwei Serien kommen noch, äh, die machen wir die Tage. Bleibt dran, freue mich, dass ihr zugeschaut habt und schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wie euch das Tandem Eddie-Daniel hier gefallen hat, beziehungsweise mit Martin zusammen äh, das Triple. Äh, Eddie, herzlichen Dank, viele interessante Einblicke, ganz oft auch mal die Nuancen, eine kleine andere Karte, das aber sehr häufig. Ähm, mir hat es riesig Spaß gemacht, freue mich, wenn du nochmal dabei bist. Alles klar, danke dir. Horido und an alle wie immer, gut Blatt to plant.